Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute bin ich auf der Leipziger Buchmesse, genauer gesagt die MCC. Und wie ihr seht, hinter mir herrscht noch äh, gehende Leere. Das liegt daran, dass wir relativ früh hier sind, eine Stunde vor Messe beginnen. Ähm, wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten, denn heute haben wir viel zu tun. Wir werden einige Interviews mit deutschen Zeichnern führen für unser Animando-Projekt. Und ähm, spontan kam mir die Idee, noch eine Doku zu machen über die deutschen Zeichner. Das soll so eine Art eher Kurzbericht sein und äh, der Vorteil davon soll sein, dass ich anders als bei meiner Doku, die ich äh, über vier Jahre oder zwei Jahre aufgenommen habe, ähm, dass ich sie wirklich relativ schnell veröffentlichen kann und da will ich mich einfach mal ausprobieren und ein bisschen was Neues versuchen. Und heute Nachmittag um äh, 17 Uhr bin ich dann als Moderation äh, als Moderator gefragt, denn es äh, gibt eine kleine Diskussion, die wir organisieren zum Thema Verlage und deutsche Zeichner. Ähm, ja, viel mehr bleibt noch gar nichts zu sagen. Viel Spaß bei den Bildern und wir sehen uns spätestens zur Abmoderation. Jo Leute, was soll ich sagen, LBM ist jetzt für mich vorbei. Heute ist Freitag, War wirklich die Diskussionsrunde gehabt hier. Ähm, war cool, hat echt Spaß gemacht, aber mein Mund ist richtig trocken. Ich muss jetzt noch nach Hause fahren, zwei Stunden nach Hause, von Leipzig nach Berlin. Ähm, von daher äh, muss ich es wieder kurz halten. Ihr habt die Bilder gesehen, hat viel Spaß gemacht hier. Ich bin nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier. Viele coole alte Leute getroffen, ähm, die man halt lange nicht gesehen hat aus der Szene. Man hat auch immer wieder Spaß gemacht. Mich wieder motiviert, mehr Richtung Manga zu machen, deutsche Manga. Und ähm, ja, macht's gut und viel Spaß. Bis zum nächsten Video.